richtig breit, Das glaube ich mal selbst, Ja, das sind immer selber. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Breakfast hier mit Erik und warum geht Ich kann kein Gas geben. Hier mit dem Hai vor mir und Remy und oh oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab jetzt schon eine kaputte Lenkung. Da kommt Battle Jo! Da okay, Alter, das ist, äh, glaube ich, das Schreispielen oh. hier schlecht. <lacht> ja! Oh. Hi Erik! Ich hab noch 7 HP, hier, nachdem der Battle jetzt mit einmal. erwischt hat. Das Alter, Synonym-Ficker! Piss dich! <lacht> Alter, es stehen alle auf der Straße rum, Mann! Ja, aber auch wir so Ja, Sollen sie auf die Gebühne stehen, oder was? Ja? Oder besser fahren, ne? war Fremy, wir stehen bei dir auch. Ja, ich bin da auf jeden Fall der Hauptüber. Ach du Scheiße. Hallo Fremi, hallo, hallo Erik, hallo Juli. Oh. Der kommt mit uns. Der wird überrundet. Oh, das ist nicht Fremi! Fremy? Ja, ja. ja. auf denn? Geh los. Auf! Geh auf! Geh auf. Alter. Alter, also! Auto, dieser Drecks-Busse Drecks oh, oh, oh, ja, ja. in Song! Oh, Erik ist down! Ja und ich muss über die Bande fahren. Mega nice. <lacht> ich habe keine Lenkung mehr, ich kann nur. ich muss die Bande immer mitnehmen in <lacht> ja, Sieger, Siegero! Ja, wie selber. Erik, warum ist deine beste Runde 30 Sekunden langsamer als meine? Oh. Leute. Weil ich in der ersten vor dem entgegenkommenden Battle Bus Krampf er noch 7 HP hatte. Scheiße. Juli stehen. Judy ich guck, oh, das. Judi, guck mal. guck bei mir zu, ich kann überhaupt nichts mehr machen. Ich muss Soll einfach ich immer stamm? die Bande mitnehmen. Wo? <lacht> 21, Dein Auto sieht aber auch gut 20. aus, Nico. Ja, wie gesagt, ich, ich kann nicht mehr lenken, ich muss einfach... Oh, oh, oh. Nein, nicht so. Wow. Wow. Das war jetzt echt genial. Ja, wie gesagt, ich kann nicht Spaß. mehr lenken, ich muss... Ich kann nur Gas geben. Ich finde, es nach Spaß, weil man eigentlich mal Gas geben kann. Ja, was hat dich ja, das Mann. gekostet? Das kostet irgendwie so 18.000 oder so. 18.000. Oh, er muss, Ich darf noch einen Brust hinter mir. Hallo? Hey, wieso fahre ich ja. rückwärts? Hallo? Wer ist mit dem auf? Hallo? Hallo? <lacht> oh! Hey, äh, hey Juli! Oh. Alter! Hi, hey, Erik! Die Maps halt ja richtig offen, ey. Ich kannst ja alle 5 Meter abkürzen. Ja. Ja, okay, aber. Wenn ja. ein Bus ist um, ist man, legt sich mir schnell auf die Schnauze. Hallo, Hi, Juli. Hey, Leon! Hallo, Leon! Äh, Erik! Leon, beschütze mich! Wo? Komm kommt ihr hin? Mikro, <lacht> <lacht> <lacht> falsche Richtung! Er war perfekt gilt tun, Time, wie immer. Jawohl! Oh Freemi! Ja, hey. ich wollte eigentlich an Erik rankommen, aber dann fest tut. Oh, so? <lacht> oh nee! Oh, Alter. Alter Leon! <lacht> Ich kann ich nicht das ist ist Dauken. Scheiße. Dauken. Dauken. Dauken. Nein, ich brauche nur. Noch drei aber. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. Ich bin aber auch gut positioniert. Nein, Erik! Hi, Juli. Du bist ein Spasti. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ich bin. Ich bin. Ge okay, ja. oh, ich bin gefragt. Oh, hallo, hallo, hallo. hallo. Frame ist gefragt? Uh. <lacht> ja, schon. Auf, ein paar Sekunden. Uh. Und Nico ist 16. 17. Captain ah, Kentucky. Als ob Erik mit dem Bus jetzt. Erik, wie viel da bist du? <lacht> Den hast du aber gerade richtig mitgenommen. Leon fährt rückwärts, oder? Nee. Ich bin 17. Ja, okay. kommt Nico, du musst auch lenken. Ne? Ja, schön, dann Nico? Muss kann man alles mitnehmen. Nico! Oh, der hat richtig schön anseitig reingekriegt. Haha, <lacht> Nico. Vor Nico hat einfach der Mähdrescher zugehört. Ui, da darf ich das erdaunen. Leon fährt noch als ob. Ja, ja. Ich bin eben mindestens zwei Runden Gegenwegfahrt in nachher. Ja, Leon, der End of Line. Was ist, was ist mit Nico? Ist der AFK oder jetzt oder was? genug Waren. Ja, und das also ich hab immerhin einen Affe. Wie, wie, wie, weil ihr schnell genug wart? Ja, wir wie ich oft ich waren? Ich hab, ich hab Enter gespammt. Ge ge gespammt, Enter. Oh, ba oh, ba ba zwei Battlebots, zwei Schulbusse. Das geht lustig wieder. Oh, Mann, ey. Ich will jetzt nicht mit einem Behinderten. Ich fahr rückwärts, Alter. mach du das? Ja. <lacht> <Mach's> gut, ja. <lacht> Främi? ja. Was wird das? Au, au, au. ich geb Vollgas. Alter, der Mann. Okay, lass mal hier warten. Ich geflogen, Hallo. Hallo, hallo, hallo, Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Ich glaube, ich bin gleich down. Ich ordentlich geflogen, Hallo, hallo, hallo. Kritischer Schaden schon mal? Ich hab's gleich gemacht. Und, und da haben wir schon nicht mal eine Joli! halbe Runde geschafft. Hallo, Nico. Hi, ah, Juli. Ah, wie sieht, wie sieht Erik aus? Hallo, Nico. Hey, ich, gut bin ich hab mal gemacht. drei. Oh, Frey, oh, oh, so die noch da ist. Die Schaden gemacht. Oh, ein Hallo, hallo, Hi, hallo. Hallo, Frey, Oh, Boah, die Überrest von Frey, viel mehr. Alter, verpisst euch. Scheiß Battlebus. Oh <lacht> nee, Juli. Juli. <lacht> Alter, dieser Battlebus. Ah, der hat mich schön in die Bande geschoben. Ah, da liegt ein Sarg. Au, ah. Ist der von mir? <lacht> das kann sein. Hui! Ah. Ich ich nee. ja wohl, Ach ich Mann, wohl, du hast immer noch den Ei drauf! Ich werde ja wohl irgendeinen. <lacht> ich werde ja wohl irgendeinen. Rennen beenden heute. Cool. Hi Juri. Hey Leute, hey, ich bin demoliert. Erik. Oh, Jetzt hast du mich gekriegt. <lacht> <lacht> Und ich bin demoliert. Ja, ja ich, ich auch. Du auch? Wow. Also, der ja. oh. Was ist das denn für ein Husten, so der? Halleluja. <lacht> ein Rennen beendet. Alter, ja, hey, <lacht> nö, ja. ich hab beendet. Alter, ja, ich... Nico, ich so hätte gelacht, wenn du jetzt... Wenn Nico ist tot! Hä, nee, ich hab beendet. Ach so, lol, ich dachte... Uh, okay. Ich hab Nico aber auch noch gut einen mitgegeben eben, oder? Es waren ja nur okay. noch vier Runden. Ich Rundfiffen. bin... Ich hab beendet, Leon. Ich bin fertig. Ja, aber ich hab dir gut einen mitgegeben noch. Bevor man beendet das Kann das. ja sein, aber... Ich ich immer mit. Drei, zwei... Quote 3 neurer. Oh, ich bin recht weit vorne. Das ist gut. Ich bin ganz 16. Ich bin 23 von 18. Äh, lag, lag. Server lag. <lacht> Hallo, Server Ja, yeah, das ah, ist ich ich mir auch mal, Das, das würde ich auch mal als direkt als Ausrede Hi. nehmen. Alter. Aber. ich nicht. Mal. rückwärts. Rückwärtsgang. Ach, du so, <lacht> Scheiße. <Nico>. <lacht> ich werd dahin hinten geschoben. Alter, ich seh nix! Was geht denn hier ab, ey? Der Bus soll sich mal verpissen, ihr habt den Bus rausgeschoben! was soll das? Au! Au! Hallo Nico! Hi! Ja, hast schon DNF? Lol. No. Glaube ich zumindest, oder? Nein, doch nicht, doch okay. Vielleicht noch keiner DNF? nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, stell dich auf! Oh, oh, oh, oh, oh, das ist alles belastet. hier. Aufpack, aufpack, aufpack, aufpack, auf, auf, auf, auf. Ah, hallo. Da kommt Rad nicht mehr ganz. Du hast aber wohl den Ja. Oh mein oh, Gott. Ja. Äh, was mache ich eigentlich? jetzt? Ja Alter Mann, ja, ich war so gut, so ja. ein Kackspiel, ja, Juli, ich hab mich da, mich. da fährt ja. einfach jemand frontal in mich rein und weckt sich selbst. Sollte. Naja Nico, ich habe zurückgesetzt und bin erstmal links den Hügel runtergefahren. <lacht> <Ja>. <lacht> 19. Gut für 17, nein, das ist noch klar. 7. Ah, hallo, Heim, ich sehe dich, nicht mehr. <lacht> du bist geil, gesagt, Erik, Erik denkt an, rechts geht schneller, wa? Oh, Nico hat mich überrundet. Nice. Erik? Oh oh. Oh oh. Der sicher ist rechts schneller. Ja, eben, das sag ich ja. Was? was? Oh, oh mein Gott. Drei oh ja, Das sind nur drei Runden wieder, das ist ja auch komisch. Ich werde vierter! Woo. Als ob! Als ob! Ich werde vor Frammy. ja! Hier da. Seid, ihr, seid ihr alle schon durch, oder was? Bin ich das Schlechteste? Ja. Ich bin 17 <lacht> Nee, ich, ich bin nach bin, dir. Ich bin ganz hinten. Ich bin ganz ja, okay. Ich bin, ich bin noch hin. weiter hinten. Ich bin 16 Eric, ich Oh, Erik war hinter hin. mir. Uh, der hat meinen Abgas gerochen. Nee, du warst zu weit vor mir. 3 Sekunden hätte hey, ich eigentlich sehen müssen. Ja, ist scheiße, euch Oh, Nico. <lacht> ah. Oh Gott, ich starte als 13. Der Leon ist neben mir. Hallo, ihr Juli. Tschüss, Juli. Au, oh, fuck, shit, da jetzt. Alter, Alter, Leon, wird halt doch auch hm? nicht zu drehen, du Spaß, ich dreh die anderen. Hallo, Erik. Hi, Leon. Oh, da ist ein Juli vor mir. Oh nein. Wo, wo seid ihr? 19er. Ah, ihr und seid bei 10 Retter. Okay. Das, wow. das oh. ist und erster, Easy. Ach, weiter. 160 km rein in Olga. Ach, stimmt, hier war diese Stelle. Ach ja, ja. ja. Also, wenn du die roten Schilder siehst, ist es zu spät. Ich, ich, ich habe keine hab roten Schilder gesehen. Jetzt ich gleich vorne bei Erik und einfach. Bei mir Hallo wie ich war ist Nico gerade ganzen... am Baum? Nee, gar nicht. <lacht> Überhaupt. Hallo, Nico. <lacht> Leon, fick dich. Fick dich! Alter, ich hab. Oh, da fliegt Nico. Ja. Oh! stolz. Oh, Nico, das Weg. Oh, fuck, ich kann schon wieder nicht mehr Oh da, ich schön, da, ich bin da, ich ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich ich auch nicht! Das ist Und bis schade, vor 30 Sekunden war ich bis ich Sekunden ich Oh. Ich bin siebter. Oh. <lacht> ich hab kein linkes Autorrad mehr! Wie, ich bin Fünfter. Hä? Ich bin siebter, nee, Ich habe auch, hab auch kein Vorderrad mehr. Wie ist der. Ich bin, ich bin da nicht mal. Ich bin nicht mal gegen was gefahren. Wie hab ich mein Rad verloren? Du hast halt ein Rad ab, ganz einfach. Ja, okay, ich bin demoliert. Ah oh, nein, ey. Einfach oh, in Ja. Ich, ich, ey, Alter, ich will da kein Renn okay. mehr fahren, wenn ich nicht lenken kann. Ich, wo kann. ich kann auch ich kaum lenken? noch lenken. Ey, also Nico, und ab. das war's. <lacht> also ey, schneid lenken. mal bitte ah, in die ah, Aufnahme also rein, wo ich mich da hin. bitte. wo oh, ich da meinen Reifen verloren habe. So. Okay, das wird jetzt hier eingeblendet. Was denn? Sehr dramatisch war das, Juni. Echt schlimm, was ich, du da gemacht hast. ich hab's ja, nicht gesehen! Schlimm, ich hab's nicht gesehen! Ich hab gerade okay. 100 Sachen. Da ist ein Bus in der Gegenrichtung und ich bin noch mit 20 Sachen gegen Baumwurf. Uh, nice! Da hinten da ist hinten Erik nice. ganz Seelen alleine. Und Gas, Gas, Gas, Gas, Gas! Gas da kommt noch ein Bus, Mami. Aua! Ficken! Ach, da kommt noch ein Bus entgegen. Ach, du bist auch schon tot, Fremmy! Ja. Hab's. Ich resette mich und in, im gleichen Moment kommt einfach dieser Bus von hinten und Das hab ich auch gehabt, <lacht> das hab ich auch gehabt. Ich, will mich, ich wollte mich zurücksetzen. Da kam ein Bus und hat mir einfach, einfach 50 HP abgezogen. Ja, jetzt kommen wir nicht der Beste übersteigen. Ja, warum Bus bin ich jetzt... Dagegen. Hey lol, warum bin ich jetzt so weit runter? Ihr wart doch schon vor mir dauernd, oder? Achso, ihr ja. ja, wart doch schon weitergekommen. Herz, habt ihr in Auto City? Dankeschön fürs Zeigsehen. Ja, das war yep. wieder eine sehr spannende Folge. Wreckfest! Wackfest! Wir sehen uns nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Oh! <lacht> da wurde sich noch...